Eichentischbau. In diesem Projekt wird wieder nach der Mundart gesprochen. Ah, ich bin der. Hallo! Servus, Eichentischbau! Ein Wahnsinn! Ein, Wahn. Ein Wahnsinn! Wir. Schön. Ah, dieses Projekt ist jetzt. Die Lade habe ich schon ausgespannt und weil ich da unaufmerksam war. Also unaufmerksam war ich eigentlich eh, aber wenn man die Lade höher war, wäre ich mit dem Boden weiter in die Hege gegangen und dann wäre hier herinnen die Nut gewesen. So, dadurch, dass die eh so klein ist, habe ich zu weit unten gegeben, also weit unten gegeben und somit sieht man die hier, sonst wäre ich da hinten gewesen. Also mir ist das normal so noch nie passiert, weil ich immer die Lade größer mache. Oder leime ich jetzt was rein. Also da unten habe ich schon reingesteckt, Der da schnitze das mit mit dem Stanley Messer so zu, das passt wie immer Leim. Leim macht die Arbeit fein und das rein ein bisschen, aber nicht viel, sonst springt das. So, hier dasselbe. Leim und das Sprich, immer dazu sagen, Leim macht die Arbeit fein. So. Jetzt kann man sich das da her zum Schleifen. Da kann man jetzt überhaupt nicht mehr erkennen, dass da eine Ladschiene, also eine Führungsschiene angeleimt wurde. So, jetzt ist das geschliffen. Ich schrafe jetzt da professorisch, mal in die Füße an, jetzt nehme ich Dorks schrauben und später nehme ich da schon Schlitzschrauben, Alter, der T-Shirt hat Schlitzschrauben verdient. ich habe alles, was ich brauche, ich hab Blumen. Hinten muss ich dann ein bisschen wegnehmen in der Breite und dann sehen sie wieder. Jetzt haben wir wieder zerlegt alles, es passt jetzt alles. Jetzt wird alles geschliffen und dann, wenn das geschliffen ist, wird das einmal verleimt. Dann wird die Seite geölt und dann wird das Ganze umgedreht und dann wird die andere Seite geschliffen und da geölt. Also das wird noch so circa zwei Tage jetzt in Anspruch nehmen. Ich hab ein Haus, ich hab alles, was ich brauch. Ich hab viele Blumen und einen Strauch hab ich auch. Du hast viele Blumen und einen Strauch, einen Strauch. Jetzt hab ich mit der Bandschleifmaschine mit einem 60er Papier geschliffen alles. Jetzt ist ein 100 er dran. Einen Strauch. einen Strauch hast du auch. Ich hab eine Frau und ich hab ein Kind. Das Lehm rennt weiter und das fühlt so gschwingt. Unten lasse ich ein paar Hocker, ich, dass man sieht, von Schrub habe ich was noch. Weil das finde ich immer recht interessant. Jetzt schleife ich noch alles mit 120er nach und dann mit der Hand mit 220er, noch, dass das ist. Das Lehm rennt weiter und das fühlt zu so geschwind. Jetzt werden die Füße und die Blenden noch wieder mit demselben Durchgang 120, also 100 und 120 geschliffen, also ohne Bandschleifmaschine, das habe ich da schon gemacht. Das ist nur ein neues 100er Papier, weil es sehr schnell stumpf wird von dem harten Holz da. Bei so Füßen, die was quasi schon einmal im Einsatz waren, die waren ja einmal ein Türstock, da ist es wichtig, dass man nicht allzu viel schleift, meiner Meinung. Man soll schon sehen, dass das schon einmal wo verbaut war. Mir gefällt das. Und da wäre die Striche ein bisschen, den Streichmoos und so. Also ja, die Seite ist überhaupt interessant, da sieht man sogar die Bandsägespuren noch und das ist überhaupt ja, super. Die Blenden werden jetzt noch geschliffen. Hier habe ich mir vorher einen Strich reingemacht, wieder zusammengebaut war der Tisch. Hier ist die, die Tischplatte bündig. Hier geht es gerade weiter. Und somit hat die Lade oben eine Führung, also einen Anschlag. Also sie kann so mitten in die Höhe kippen. Hier herüben ist viel höher. Da ist quasi so eine Astwölbung, oder wenn man das sagt. Und jetzt kann die Lade hier in die Höhe. Und dafür schraube ich da eine Leiste hinein. Die werden Makler errichten. Beide der Hobelbank angekommen werden wir diese Führungsanschlagleiste für die Schublade. Die Nadja spielt Cello und ich, ich spiele Gitarre. Sie da dass die ein spielen, aber es ist ja halt schwach. Da oben ein Strich, dann sieht man ganz schwach. Da herüben muss ich was wegnehmen noch. Also ich tue es nicht überall so auf dieses Niveau hobeln, sondern nur an der Stelle wieder eine unnötig die Leiste schwächer machen. Perfekt. Da hoble ich eine leichte Schräge an, damit die Lade besser rein kann. So, ich hoffe, das kann man gut erkennen, dass man mit der Lade schön reinfindet. Zwei kleine Nägel und ganz wenig Leim. Und das ist der obere Anschlag für die Schublade auch montiert. Das ist fertig. Jetzt kann ich die Füße eigentlich schon reinleimen. Die zwei Füße da halten bombenfest, die gehen ganz schwer hinein. Und die, habe ich durch das Fühler herumstemmen und, und schief und schräg und alles, sind die ein bisschen locker. Da tue ich einen Keil mitverleimen und jetzt schneiden wir das auf der Bandsage einen Schlitz hinein und die Keile riecht man Der ist so schräg, Dann werde ich womöglich mit der Handsäge. Manel vertragt nichts, kein Hitz, kein Gestank. Und wenn er nicht jammert, dann ist er sicher krank. Das zweite Bein, was mir ein bisschen zu locker ist, das ist mit der Bandsäge riskant. Renate spielt ein Dis, ein Fis und ein Zis. Aber fragt sie nicht warum, sie spielt nie, wo es auch Jetzt wird es ein bisschen spannender. Damit das alles dann zusammenpasst. Werde die Blenden, also die Führungen für die Schubladen, für die Schublade mit verschrauben, mit Kreuzschrauben, nur dass es schnell geht. Und das werde ich dann später durch Schlitzschrauben ersetzen. Weil ich denke mir, wenn ich das jetzt nicht gleich alles verschraube, dann passen die Füße dann nicht so genau und dann kann ich dann aber nicht mehr bewegen. Dafür baue ich das halbwegs zusammen, kontrolliere die Abstände alles, schaue so diagonal durch und also so ein Mittelding aus allen, dass das schön abschließt, dass halbwegs gerade ist. Also so, ich werde mit denen anfangen, wo ich die Keile rein muss, weil ich sehe, das ist ein bisschen als problematischer. Es kann nämlich sein, dass der Keil nicht ganz hineingeht und dann steht er mal unten an. Das ist eigentlich ein Problem, was da jetzt auftauchen kann. Ich spiele. Da das jetzt das passt, was soll ich noch kommen? Das, was mich niederra. Was Wo soll noch kommen, das, was di, was di nicht erratzt. Jedem Tag geht die Sonne auf, ganz allein nur für mich. Und sie geht auch unter, und das nur für mich. Das habe ich damit gemeint, dass es nicht so ganz einfach ist. So, jetzt muss ich den da irgendwie abschneiden den Keil habe ich jetzt hier da abgeschnitten. Damit er. Und dann schneide ich auch oben, da werden wir dasselbe Problem haben. Ich kann jetzt leben bis kann mich an die jetzt wegschneiden müssen, das war alles zu. Lang. Jo, kann Mensch geht es wo ich will mich nicht in Werten und im Schein verlieren. Kein Mensch geht es wo ich will mich nicht in Werten und im Schein verlieren. Da wird 2x2 zwei zwei Leiste angeschraubt gerade noch, damit ich das hinten auch richtig runterziehen kann. Jetzt passt es da. So, und jetzt brauche ich eigentlich nur mehr das Maßband. Die Abstände da kontrollieren. 53,8 sind ganz genau. Passt auch ganz genau. Da muss ich den Schrauf rausgeben. Der gehört ein bisschen runter, bei so arbeiten ist es immer gut eigentlich, wenn dann auch ein zweiter hier wäre. So, das ist wichtig. Diagonal passen wir. So, jetzt kommen die Zwingen drauf. Jetzt habe ich das alles richtig verleimt. Da, da hinten habe ich diese 2x2-Lasten angeleimt, damit das hinten richtig auf Zug geht. Jetzt werde ich das durch Schlittschrauben ersetzen, wenn es ein bisschen angezogen ist. Und das schaut alles sehr schön aus. Überall gleichmäßige Schattenfuge. Und den Leim werde ich jetzt noch wegwischen. Jetzt habe ich den Leim überall weggewaschen. Jetzt werden wir abmessen wie groß die Platte ist, die was da reingehört, und dann werden wir sich kümmern. Ich habe noch 4x60er Schrauben, dann werde ich das so hobeln, dass das mit den Schrauben perfekt passt, damit ich das dann von unten schrauben kann. Das ist da ziemlich schön gerade gleich, die kann ich gleich nehmen. Das kennt sich überall aus, weil er geht bis heute in die Volksschule und kommt niemals nicht raus. Das würde jetzt reinpassen. Innen habe ich das schon geschliffen, bevor ich verleimen. Ich werde es aber natürlich nachputzen und das schleifen. Wir sind hier bei meiner Schleifstation mit 120er. Die Nacht, ja, die passt. in habe ich Ich Rein, drum kauft, so sich einen Wolk. das zwar hier, aber Scheiße. Kantenbrechen ist hier auch wichtig damit das schön reinrutscht und nicht dann so streng geht und was ausreißt. Die Streichmaßstriche schleife ich nicht ganz weg, weil ich will schauen, dass man da ein bisschen sieht, dass da gearbeitet worden ist und nicht mehr irgendwie mit einer CNC-Fräse, das in zwei Sekunden gefräst wurde. Also das riecht wie im Märchen, dieses Kieferholz. Okay, vier Nägel. Lade fertig, wie Anno da dazu mal. Die Leistung, wo das Fach aufliegt. 49,5. 10. 10. Der Manuel hat Stress und burnout. aber wenn er einmal blau macht, ja dann kehrt er ganz fest gehabt. Die Nazi, die geht ins... Sitzt, passt und hat Luft. Das Zweite werde ich jetzt genauso machen und dann richtet mal die Bretter alle auf Länge her. Und wenn ich es umgedreht habe, schneide ich mir die Füße aus. Weil die Bretter werden bis da vorgehen. Ich glaube die Leiste auch so weit geht. Jetzt habe ich mir abgemessen die Fächer, die muss ich schneiden. 84,5 habe ich gesagt. Die Nadja, die geht ins Klo so gern rein. Aber machst du, was hat will? Dann bleibt es einfach stein. Jetzt werde ich die Leisten da, schleifen und montieren auch schon. Servus Erich, gehst du den Hund spazieren hast. Ja, bist die, du das bisschen brauchen den habe ich noch nicht gesehen, ja, das oder? Das ist mein die Iwi. Hallo Hundtal. Oh, danke schön. Bitte. Iwi. Der Hund haben wir so, was? Nein, nein. Trocken. Jetzt geht's weiter. Mein Freund ist wieder weiter spazieren gegangen. Was haben wir Eichenholz? Da geht das Schleifpapier auf. Der Manuel, der geht nur zu Hause aufs Klo. Jetzt sind wir ganz weit weg. Na, was tut er denn da? 4,5-50mm Schlitzschrauben. Da bohre ich mir dann 4,5 mal vor. Dann wird ausgerieben. Und durch die Wasserwaage gleich ich das alles aus. Die leisten ist jetzt angeschraubt da von auf, auf der Wasserwaage 15, von hier 10 und hier mit dem Brett herunten werde ich dann 15 cm vom Boden entfernt sein. Äh, da herüben habe ich es jetzt auch schon angeschraubt und das da habe ich noch locker lassen. Also hier habe ich noch keinen Schraub, weil es kann ja nicht so genau alles sein, wie gesagt mit der Bandsäge und das ist alles nicht im Winkel. Jetzt ist mein Plan, dass ich da dieses Stück reinlege und jetzt sieht man hier herüben, dass sie ganz aufliegt, kann man das erkennen. Und wenn ich jetzt die Leiste hier etwas runterschlage, wird es da immer besser. Jetzt liegt es voll auf. So gleicht man das aus. Es ist wichtig, wie gesagt, dass die Bretter alle aufliegen. Jetzt habe ich mir die Oberfräse gerichtet. Jetzt fräse ich da mal eine Phase rauf. So, jetzt habe ich über eine Phase drauf Ich habe das so gerichtet, dass immer die rechte Seite oben ist. Wenn die jetzt so dann liegen, als Fach, werden die sich so drehen. In der Mitte würde ich es anschrauben einmal, damit es gescheit arbeiten kann, damit keine Risse entstehen können. Und wenn es sich dreht, wird es trotzdem immer schön aufliegen. Wenn ich es so hingegen montieren würde, würde das links und rechts so in die Höhe stehen. Ich werde das jetzt alles schleifen. Das wisst ihr schon, würde ich das machen. Los geht's! Jetzt werde ich die Zwingen abnehmen. Ich brauche ich dann jetzt nur mehr mit feinem Papier, also mit 2,20er schleifen und dann kann ich ihn schon streichen. Das würde ich nochmal noch mal abblasen, damit da der grobe Schmutz weg ist. Ich will mich nicht im Werten und im... Schein verlieren. Äh, natürlich wieder mit System wie beim Schleifen. Von oben nach unten, ich stehe auf. Jo body ich das mich nieder. Das sagt mir alles das Gefühl. Du legst ihn nieder und das machst du alles voller ich fahr weit weg, was mit's neu ertrückt, steh immer wieder auf, ein, was nicht immer hat geklügt. Oft bin ich schon zerbrochen, doch es fitz immer zusammen. ich bleib ich, ich, leb mein Leben so gut wie ich kann. Du Mehr mit, aber hin und wieder macht er keine und da schaue ich auf die, Ich kann jetzt leben bis ich kann mich gelassen rein an die Welt. Pinsel werde ich mit Leinöl bedecken, dann kann ich es beim nächsten Mal wieder verwenden. Jetzt lasse ich das einmal trocknen und dann eine kurze Besichtigung, wie es noch dem ersten streichen jetzt ausschaut. Also das da gefällt mir ja wirklich sehr gut. Da kann die auch schön raus. Da habe ich extra ein bisschen was von Streichmaß noch lassen, damit man das auch sieht. Da ist auch Streichmaß, Anzeichnung noch. Sehr schön. Mit dem Mittleren fange ich auch. Das Mittlere werde ich gleich befestigen. Dann kann ich von da aus die anderen messen und einschneiden. Ich messe mir da jetzt die Mitte aus. Da mache ich mir bei der Mitte einen Strich. Der Ruhm dasselbe. 6,8 ist die Hälfte 3,4. 3,4. Jetzt habe ich die Mitte. Jetzt muss ich das an den Strich legen. Und ich sollte dann eigentlich schön passen. Und das Erste reiße ich mir da an. Mache ich noch eine Kontrolle, ob die zwei passen. Das sind jetzt 21 mm geworden und da habe ich 19. Noch. Jetzt muss ich es ein bisschen rüberschlagen. Ich Kopf ist so noch genau am Strich. Wie gesagt, ich schraube das nur in der Mitte an, dann kann das Brett schön arbeiten. Ich also nehme mir da also nehm das Schräge, mit schrägmaß ab. Das Zim ist ganz genau gleich beidseitig. Na, na ja, sagen, es ist rund. 12, 8, 9, minus 1,5, 7, 5, und da herüben minus 1,5. Werde ich mir hier den Winkel anhalten, dann hole ich mir das da so an. Reiße ich da jetzt an, dieses Schräge. Das schaut da nicht so viel aus. Das täuscht ein bisschen. Da haben wir 6, 8 und da haben wir 6. Da haben wir 6 und da haben wir 5, ja. Also das ist schon so. Und jetzt schneide ich das einmal so ab mit der Bandsäge und dann werden wir das anprobieren. So, jetzt ist das da ziemlich gut. Die Luft da ist aufgeteilt. Da wir an, da konnte ich auch ein bisschen wegrutschen quasi, dass man das nicht so sieht. Perfekt, jetzt mache ich die andere Seite noch genauso und dann kann ich das streichen. Hier seitlich kann ich nicht so viel Luft geben wie hier, weil ich ja von unten Schrauben angeben geben muss und dann hat er zu wenig Fleisch. Das teile ich mir dann frei Auge schön auf und jetzt kommt mal die Lade rein. Muss ich, muss ich ein bisschen einpassen. da Also jetzt werde ich das da seitlich wegschleifen mit der Bandschleifmaschine und hier oben vielleicht noch ein bisschen nachputzen. Lieber zweimal zu viel schauen gehen. Ganz ein wenig gehört man weg. Ja, was man... Ecken da kann ich mit dem Messer ein bisschen stechen. So, wieder aufgemacht den Zwingen, das hält und jetzt wird einmal geschliffen und dann wird das auch gestrichen, zwei, drei Mal und dann kann man zusammenbauen. Da ist jetzt so ein Riss, da kann man sie verletzen. Da werde ich jetzt ein Leim so reinwischen. Und jetzt schleife ich drüber. Schleife mit Schleifbacke, mit einem 150er. So weit geht die Maserrichtung noch aus, damit da keine Kratzer nicht zum Segen sind vom Hupfer. Jetzt schleife ich noch die ganzen Kanten alles da also das kann jetzt keine Maschine nicht mit Gefühl die ganzen Rundungen und Ecken da so schleifen, dass das einen schönen Übergang hat. Ich schleife jetzt noch fertig und der nächste Schritt ist dann das Ölen. Jetzt habe ich alles gestrichen einmal zum ersten Mal. Also, schaut schon sehr spannend, aus, muss man sagen, oder? Also zum ersten Mal das Gestell habe ich schon gestrichen, aber die Tischplatte ist zum ersten Mal gestrichen. Durchgang wird oben wieder fein geschliffen mit 220 er Papier. Man kann auch noch mit einem 500 oder was auch immer schleifen. Dann streiche ich die Tischplatte nochmal. Also die Ladenblende werde ich auch zweimal streichen und das Fach da unten nur die Oberseite. Aber die Tischplatte, die hat wirklich ein, wie ein Kunstwerk. Eigentlich, wenn man sich das wirklich an die Wand hängt, mehr braucht es meiner Meinung nach gar nicht. So, jetzt habe ich das über Nacht trocknen lassen. Inzwischen zwische das ein bisschen. Oder. Das ist die Ladblende jetzt. Ich habe da mal ein Lager aufgekauft mit, mit alten Schlitzschrauben und die sind hier jetzt wieder perfekt. Nachziehen ein bisschen mit der Hand. Mir ist wichtig, dass der Schlitz immer in eine Richtung schaut. Also da, da in dem Fall lasse ich es mit der Holzmaserung mitlaufen. Jetzt werde ich nochmal die Rückwand einnageln. Dazu habe ich mal die Fächer, also die Bretter reingelegt. Und ich würde da bewusst freie Auge alles aufteilen. Jetzt werde ich die alle einmal anschrauben, in der Mitte ziemlich. Steh immer wieder auf, was der immer hat geglüht. Oft bin ich schon zerbrochen, doch es fällt immer zusammen. Ich bleibe, ich, ich lebe mein Leben so gut wie ich kann. Du lebst dein Leben so gut, so gut du nur kannst. Denn ob jetzt, da gibt's nur mehr mich. Oh, Aber hin und wieder macht er keine Sonne, da schaue ich auf dich. Ich kann jetzt leben bis ein Mäd. Ich kann mich gelassen, ich an die Welt. Jo kein Mensch geht es, wo an. Ich kann jetzt leben bis ich kann mich gelassen, ich renne an die Welt. Ja, kein Mensch geht es wo sein. Ich will mich nicht in Werten und im Schein verlieren. Kein Mensch geht es wo sein. Ich will mich nicht in Werten und im Schein verlieren. Los jetzt ein paar Tage trocknen. Das war wirklich eine, eine lange Geschichte jetzt für mich. Dieses Projekt ist jetzt beendet. Ich hoffe, der Tisch gefällt euch. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es ist viel Handarbeit dabei gewesen. Nichts Hochkompliziertes, aber einfach ein sehr großer Zeitfresser. Und ich denke ich freue mich wenn es beim nächsten Mal wieder einschaltet. Falls euch dieser Tisch voll gut gefällt, nehme ich an, dass euch dieser Tisch voll gut gefällt. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen rauf. Dann Daumen rauf. Dann abonnieren ist auch wichtig. Daumen rauf. Ich sage Danke nochmal. Dann wir sehen uns wieder nächste Woche. Tschüss.